Oh geil, guck mal, Eisminen. Ja, ist ausweichen. Ja, ja, guck mal. Okay, die, vielleicht müssen die erst jetzt erst wegspawen. Okay, ich versuche jetzt noch mal. Okay, irgendwie nicht, ich weiß nicht. Hat das eine Ladezeit? Weiß ich auch nicht. Jetzt habe ich noch mehr Minen, Daniel. Ich bin der Minenmeister. <lacht> Noch mehr explosionen Aber ja, die Dinger der, machen. Die machen, die machen Eis. Ich weiß, weiß ich. Da. Was macht er wieder hyperaktiv? Ja. Jetzt habe ich hier drei Minen, Daniel. Ja. Yeah. <lacht> Au. -oh. Warum? Au. Na. Oh. Oh. Ey, ist dann. Oh Mein Gott, die mir was hast du für Probleme? Ey? Warum trifft die mich ich, so oft? Ey? Ich höre den die ganze Zeit nur. Ah, oh, Mann. Oh. Oh, der hat gerade jetzt angefangen, Alter. Ey. Ich glaube, die schießen jetzt alle auf dich, dann Ja, die schießen alle auf dich, hinter dir. Ah. Na, der hat schon welche platziert. Super. Ja, Eisminen und Feuerminen. <lacht> Ja. Aua! Alter, was <lacht> was ist denn ey, diese blöde Kuh hat mich gewiss. Ey. Oh warte, ey. Dafür räuchte ich dir jetzt den Schwanz ab. Komm her. Ja, dreifach Minenschaden. <lacht> Na, wir wissen halt einer von uns ja Spaß, ey. Nein. Wow. okay ich mach das mal kaputt na war bist dich ich glaube der hat dich gehört der, der, der das kaputt machen will oh, ich komme nicht raus ah. ey, ich stecke zwischen dem viech und diese blöden dinger fest ey. Ja, super ich kann mich nicht heilen <lacht> äh, was I mean. ich, ich doch mal ich will deine länger kaputt machen ja, toll Oh, ich habe nur mein einen. Gott, die ganzen Kugeln haben jetzt alle auf dich geschossen, Daniel. Ich habe keine Spritze mehr. Übrigens, ne? Alter, was machst du denn da? Ich habe jetzt ein so voller Netzwerk immer ausgelegt. Ey. In eine Mine trifft er auf jeden <lacht> Fall. Ey. Das macht Spaß, ey. Oh, oh. Ich komme nicht klar gegen Viech, ey. Ja. Ah. Ah. Das war unten. Ja. Und ich bin tot. Äh. Äh, ich lebe noch. Du bist da runtergefallen. <lacht> ja. ja. Hallo da. bin ich allein mit dem Viech. was <lacht> oh. auf die Kugel. Ah. Ich, dich gewarnt. ich bin ja runtergefallen. Warte, wo bist du? Ich bin hier runtergefallen und ich bin tot übrigens. Ja, das ist mir schon klar, Ich habe gesagt, wo bist du runtergefallen? Ja, hinten, ja. Wo oh, das wie ich gerade war. Oh, hi. Oh, cool. Und das ging knapp daneben, ey. So, ich habe keine Tränke mehr. Okay. Dem habe ich gegeben. Ja. Was auf Daniel? Okay. Da waren noch so Stacheln, die wollten gerade schießen. Ich weiß, habe ich gesehen. Leute, Leute. Ich sehe, ich sehe hier einfach nur, ich sehe das Vieh noch nicht mal, aber ich sehe irgendwie so eine Zahl 238. <lacht> oh, das ist nicht gut. Oh Gott! Mein Gott, dieser Soundeffekte! Was auf das Ding schießt, Daniel? Ja, ich wollte gerade schießen. Und der baum hat meinen schiff abgefangen Wohl ist ein oh. von dieser eins von diesen stacheln ist da oben irgendwie oh Gott. Uh, ich bin tot das ist ein sehr ungünstigen zeitpunkt Bruh. Bruh. <lacht> ja warum ist dabei bei springen ne? Brat, <lacht> oh. Ja, ich bin auch tot. Hast du keine Spritze mehr? Nö. Oh. Das ist wirklich so schwer. Aber ein Schockzahn habe ich bekommen. Ja. Yeah. Ich hätte vielleicht versuchen sollen, ohne dich weiterzumachen. aber ja, oh, also schon. Eine Libelle? Du hast auch so seitwärts machen machen. Also so bis holen das ist bestimmt sehr effektiv. Was macht das, wie ich da? Ich gehe mal weg. <lacht> äh. oh, was? Der, der, der hat seinen Angriffsmodus gewechselt sozusagen guck mal jetzt blau okay verwundet ja ja wo weißt du das denn stand da unten <lacht> okay ja das ist ein effekt ähm, ja. wenn meine gesamte ausdauer verbraucht ist nämlich schaden und da. Das ist wie halt verbrannt oder geschöpft und Status, ist. ja. Alter. Alter! Ja, irgendwie, ich hatte gerade noch Energie und dann war meine Ausdauer weg und dann war ich tot. Ja. Habe ich doch auch gerade gesagt. Ja. Ja. Er ist verwundet. What? Das ist unsichtbar. Ich sehe es aber noch. Ja, das ist. Wenn ich mal zu ihm pf hinkomme, ne? Und verwundet. Du oh, müsstest, ey. Komm Vor allem das sitzt du angefallen, weißt du, da zwingt dich viel. Oh. Ja, genau das meine ich. Das sitzt du angefallen, da zwingt dich voll oft aus auszuweichen, um deine Ausdauer zu verschwenden, ey. Ne? Ja. Ich kann nicht Die Scheiß Bienen oder Warte, da mal da, ich Alter. Ja, okay, die hindern nicht? mich irgendwie die hindern mich irgendwie daran anzugreifen, die Scheiß Bienen. Ja, ich bin gleich tot. Bei dem Viech gehen aber voll schnell irgendwie die Sachen kaputt, habe ich so auch gefühlt. Ja, ja. das stimmt. Oh Gott. Oh, sich verarschen. Ich kann mein Ding aktiviert, ey. So, nee, der ist auch nervig, ey. Ja, den finde ich auch nervig. Komm, um, du Mistvieh, ich habe hier ein paar schöne leckere Sachen für dich. Marke ja. Explosiv, ah, ja, das wie ich zum Katzen dann. Ich war aber fast voller AP, ey. Ich weiß. Hat ja, das natürlich gemacht, ey. Hätte das, ja, das keine mal... Ausdauer mehr gehabt. Nein, ich hatte noch Ausdauer. Dann weiß ich nicht. Oh, dieser Scheiß angehört, Ich bin tot. Ich weiß. Ich habe sogar noch getroffen, ey. Boah, ich hasse diese Attacke. Geh weg von mir, Mann! Ja, gegen, gegen das Vieh komme ich zum Beispiel nicht gleich. verbinden verpisst euch, ich kann nicht angreifen, oh. wenn ihr so scheiße seid. Äh, da wird nichts. Doch. Jetzt bist <lacht> du <mal> tot. <lacht> Und du bist tot. <lacht> <lacht> <lacht> ich belebe dich wieder. Gibt's doch nicht, ey.